MatheWissen, prüfungswissen kompakt willkommen zum neuen format der firma lehren beraten vermitteln trat ich bin paul ihr persönlicher wissensmanager das heutige thema lautet beispiele für antiproportionale zuordnungen eine antiproportionale zuordnung zwischen zwei größen liegt vor wenn sich die beiden größen in einem umgekehrt proportionalen verhältnis ändern beispiel zehn arbeiter benötigen für die durchführung einer bestimmten tätigkeit zwei stunden wie viele Stunden benötigen vier Arbeiter? Zuerst wird ermittelt, wie viele Stunden ein einzelner Arbeiter benötigt. Danach wird die Stundenzahl für vier Arbeiter errechnet. Das Ergebnis lautet 5 Stunden. Das war ein kurzer Einblick in das Thema: Beispiele für antiproportionale Zuordnungen. Mehr zu diesem und zu anderen Themen finden Sie im Bildungskanal der Firma Lehren beraten vermitteln trat.